Ich eröffne die 42. Plenarsitzung. Stelle die Beschlussfähigkeit fest. Begrüße Sie alle sehr herzlich. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind und darf zur Tagesordnung mitteilen: Es ist ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion CDU/Bündnis 90/Die Grünen betreffend Tourismusbetrieben. Gezielt helfen, Hessens touristische Vielfalt erhalten. Drucksache 20 die Dringlichkeit wird bejaht. Jawohl. Dann wird das Top 76 und wird heute Nachmittag mit 45 mit dem Setzpunkt der FDP aufgerufen. So, Tagesordnung ist dann so genehmigt. Ablauf der Sitzung. Wir tagen heute bis zur Erledigung der Gesetzeslesungen. Wir gehen im Anschluss an die amtlichen Mitteilungen mit den aktuellen Stunden. Nach der Mittagspause geht es mit Top 46, Antrag der Fraktion der, FDP, der AfD. Weiter. Zu den Abstimmungen möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass vereinbarungsgemäß alle zur Abstimmung stehenden Gesetzentwürfe und Entschließungsanträge heute Abend vor den Beschlussempfehlungen der Ausschüsse gebündelt abgestimmt werden. Es sind entschuldigt heute ganztägig der Abg. Dr. Rahn, AfD, Abg. Kahnt, AfD, Abg. Karl-Hermann Bolldorf, AfD, und die Abg. Regine Müller, Schwalmstadt, SPD. Dann haben wir die Frau Staatsministerin Priska Hinz von 9 bis 13 Uhr und der Staatsminister Axel Wintermeier von 12 bis 15 Uhr. Gibt es weitere Entschuldigungen vonseiten der Fraktion? Kollege Bellino? Die Kollegin Arnold ist ebenfalls entschuldigt. Die Lena Arnold ist entschuldigt. Weitere Entschuldigungen? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir heute auch zwei. Abgeordnete, die ihren Geburtstag mit uns gemeinsam hier feiern. Ich will zunächst einmal dem Hermann Schaus ganz herzlich gratulieren. Er hat heute seinen 65. Geburtstag. Lieber Hermann, bring mir das, ich das hin? Ich bringe dir das. So, das war Hermann Schaus, Und dann hat die Kollegin Nina Eisenhardt von der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN die heute einen runden Geburtstag. Alles Gute. Dann darf ich vielleicht noch sagen, weil nach den Masken nachgefragt wird, Ehe, was sind sie mal all, aber im Verlauf des Tages kommen weitere Masken. Herr Staatsminister Wintermeyer hat sich freundlicherweise bereit erklärt, dafür zu sorgen. Ne? Sei so lieb, dass wir das heute im Verlauf des Tages bekommen. So, dann, Fußball ist ja nicht viel los derzeit. Vor allen Dingen ist unsere Landtagself im gesamten Jahr bisher ungeschlagen. Das hat es auch noch nie gegeben über einen solchen Zeitraum. Dafür wollen wir den Freunden, Kollege Decke wegen. das ist dein großer Erfolg. Und es wird dann noch Zeitlang so dauern, nehme ich an. So, dann, wir haben so einige Dinge. Das Fußballgramm hat ja wieder ein bisschen angefangen. Es kam gestern ein Kollege zu mir, der wollte seinen Namen nicht nennen, hat aber gesagt, ich muss unbedingt darauf hinweisen der Kollege Ullot äh, Oliver äh, er hat gesagt, ich soll unbedingt darauf hinweisen, dass der KSV Hessen-Kassel in die Regionalliga aufgestiegen ist. Das wollen wir einmal festhalten. Zumindest also, einmal für ein Jahr, und dann sehen wir, dann sehen wir weiter. Äh, was, was hatten wir noch? Die Darmstädter haben gewonnen. Die Lilien muss man auch hinweisen. Wir haben ja auch schon ein paar Südhessen die hier sitzen, die offenbarer Kickers wären, das will ich aber auch sagen, auch im Namen vom Minister al die offenbare Kickers wären sicherlich Meister geworden, auch wenn die Saison zu Ende gespielt worden wäre. Also, das können wir festhalten. Ja, ja. Wehen in Wiesbaden wackelt noch ein bisschen und dann kommen wir zur Eintracht. Ein Punkt, aber nennen Sie ein bisschen wackelig, ne? ein bisschen wenig. Wir wünschen der Eintracht trotzdem alles Gute für die zukünftige Zeit. Und über die Ländergrenzen. Wir haben ja auch Exoten hier. Das sind die Gladbach-Fans. An der Spitze der Minister Beuth, Innenminister, und der Uwe Serke von Frankfurt. Ihr könnt es noch, also, ja, noch schaffen. Also, ihr steigt nicht ab. Wenn er so weitermacht, dann alles Gute. Und zum Abschluss. Wir sind ja föderal hier. Das wollen wir doch noch sagen. Wollen wir unseren Bayern ganz herzlich gratulieren. Ja, zu dem Sieg im Spitzenspiel. Ich stelle fest, dass der Beifall für die Bayern immer stärker wird von Plenarsitzung zu Plenarsitzung. Also, das wollen wir festhalten. Das war früher, früher waren es zwei Drei waren es. Kollege Bellino, Clemens Reif und der Thorsten Schäfer-Gümbel. Thorsten hat uns da, was Bayern angeht, ein bisschen verlassen. Hier. Aber jetzt haben wir ja weitere Kämpfer. Kollege Müller klatscht damit, und noch ein Kollege Müller von der FDP klatscht also, damit. Wenn wir noch ein paar Jahre weitermachen, kriegen wir hier noch die Mehrheit für die Bayern. Also, auf jeden Fall. Wir sind ja neutral hier. Alles werden gleich gut behandelt. Und deshalb freuen wir uns für die Bayern. So. Dann, meine Damen und Herren, will ich damit für einmal bewenden lassen. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Wer in Wiesbaden? Die müssen also auch noch ein bisschen wackeln. Gut.